Also verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Suchen. Nutzen Sie deshalb DAS, die einzigartige Suchfunktion in Cidun Globe. Der Datenassistent, kurz DAS, ist keine herkömmliche Suchfunktion, wie Sie andere Programme bieten. Denn DAS funktioniert genauso, wie Sie es von der Google-Suche kennen. Aufgrund der vollständigen Indizierung Ihrer Datenbank findet DAS nicht nur um ein Vielfaches schneller, sondern lernt auch mit jeder Suchabfrage hinzu. Schon beim ersten eingegebenen Buchstaben zeigt Ihnen das, welche Suchbegriffe mit diesen Buchstaben in Ihrer Datenbank stehen. So gewinnen Sie Zeit und erhalten bessere Suchtreffer. Mehrere Begriffe hintereinander können ebenfalls eingegeben werden. Alle Daten, die in Ihrer Sidun Glob Datenbank sind, können gefunden werden. Stammtexte. Positionen, genau wie Kostengruppen oder Adressen, Berechnungen oder Rechnungen, Mängel und so weiter und so weiter. Gestalten Sie Ihre Suche effizient und erhalten Sie genau die für Sie passenden Fundstellen. Mit Klick auf die gefundene Position können Sie Daten aus den Fundstellen per Drag -and Drop an die richtige Stelle kopieren und sofort damit arbeiten. Verbannen Sie Zeitfresser wie die Suche von Informationen aus Ihrem Berufsalltag. Entscheiden Sie sich doch zu finden. Suchen Sie nicht länger. Mit das finden Sie Ergebnisse in Rekordzeit. Nur in Sidun Globe können Sie diese einzigartige Suchfunktion nutzen. Das bringt Ihnen Schnelligkeit und Effektivität. Lassen Sie sich auch von den anderen Highlights begeistern.